Hier ein paar Praxistipps für die Nutzung von Citavi, insbesondere die Nutzung von Kategorien und Gruppen. Wenn man das erste Mal mit Citavi arbeitet, ist die Benutzeroberfläche manchmal ein bisschen unübersichtlich und deshalb möchte ich mal hier auf der linken Seite beginnen. Sie sehen hier ein echtes Projekt von mir, in dem ich die ganze Literatur zum Thema Didaktik sammle und Sie sehen hier auf der linken Seite hat man als Voreinstellung immer die Kategorien. Das heißt, ich sehe jetzt hier alle Kategorien in meinem Projekt und dazu schon mal mein erster Tipp. Ich würde Ihnen empfehlen, so ein Projekt nicht für ein bestimmtes Schreibprojekt anzulegen, zum Beispiel für einen Artikel oder für eine Masterarbeit, die Sie schreiben wollen, sondern Sie können so ein Projekt wirklich als Wissensorganisation für einen gesamten Themenbereich nutzen. Hier bei mir zum Beispiel das Thema Didaktik. Und man kann dann für die einzelnen Projekte, die man macht, trotzdem dann nochmal einzelne Literaturlisten erstellen. Ich zeige gleich, wie das funktioniert. Also der erste Schritt ist, wie gesagt, das Anlegen von den Kategorien, die Sie hier auch in der Ansicht, in der Voreinstellung immer sehen. Und dann sieht man hier zum Beispiel ähm, solche Kategorien, die halt inhaltlicher Natur sind, wie zum Beispiel kooperatives Lernen, Feedback, Gamification. Und natürlich kann man dann innerhalb von diesen ähm, Kategorien nochmal Subkategorien bilden, um das nochmal weiter zu unterteilen. Und wenn man dann im zweiten Schritt eine Literaturliste erstellen möchte, zum Beispiel für eine PowerPoint-Präsentation, dann bietet sich, es sich an, dafür nicht die Kategorien, sondern dann die Gruppen zu verwenden. Die Gruppen sind also dafür da, die ähm, einzelnen Literaturquellen auch nochmal einzusortieren, aber ähm, gemäß einer Einteilung, die sozusagen nochmal liegt zu diesen inhaltlichen Kategorien. Ich zeige das mal anhand eines Beispiels. Zum Beispiel trage ich hier manchmal ein, in welchem Jahr ich die entsprechende Literatur entdeckt habe. Oder hier zum Beispiel für einen bestimmten Workshop. Da habe ich also einen Workshop angeboten zum Thema Blended Learning und habe dort einfach alle Literatur sozusagen gekennzeichnet, die ich für diesen Workshop verwendet habe. Und äh, als ich dann die Literaturliste für die letzte Folie, ähm, der workshop -Folie dann erstellen wollte, bin ich einfach hier in diese entsprechende Gruppe reingegangen und dann kann man hier über Literaturliste eine Literaturliste erstellen, die dann genau diese äh, Titel enthält, die man in diese Gruppe reingetan hat. Man sieht also, Kategorien und Gruppen ergänzen sich ganz gut. Und letzter Tipp noch, vor ein paar Tagen ist die Webversion version Citavi Web herausgekommen, besonders auch für Mac-User, interessant, die bisher Citavia noch nicht nutzen können. Vielleicht ist auch für das für Sie interessant.